Gehen auf New Game und machen die erste Nacht ganz normal, so wie immer. Wir machen dann nichts, weil der ersten Nacht passiert nämlich nichts, habe ich herausgefunden. Jetzt passiert tatsächlich gar nichts. Also können wir einfach chillen, wenig talken, wenn wir wollen. Weil hier passiert nichts. Hier ist alles super chillig, easy peasy. Können wir einfach rumstehen. So, wann endet die Nacht? Jetzt. und oh nein! Die ah, gut So, in der zweiten Nacht angekommen, Leute, gibt es hier drei Minigames sogar. Nicht zwei, sondern drei. Ja. ist die einzige Nacht mit so vielen Minigames. Aber wir muten das erstmal. Und zwar muss man hier in Cam 08 auf Ballonball klicken. Und irgendwann auf so einen Pixel muss man klicken. dann kommt man hier in BB's Air Adventure. So. Ja, und hier ist das Ziel, erstmal alle Ballons einzusammeln. So. Ähm, um, du, du, du, du, du, du. The main antagonist in Five Nights at Lazy Town ist Freddy Fawley. It's Robbie Rotten. Nicht der, nicht der deutsche Name. No caps. No caps. <lacht> Ach, Leute. So, wenn wir da alle eingesammelt haben, fehlt uns auch da, steht da oben fehlt uns einer und zwar wo der ist, da muss man einfach hier so also, komplett random hier einfach rausspringen. So, dann landet man hier in diesem Void und dann fliegt man ganz weit nach unten. So, dann muss man hier nach rechts. So, die ganzen weinenden Balloon Boys. Da muss man einfach vorbeigehen. Ja, Balloon Boy Every Night. Hi. Sondern muss man hier einfach durch die Wand springen und dann oben. Das ist ein wunderschöner Rainbow Balloon. So. Erstes Minigame haben wir. Okay, ich hatte echt Glück. Die Bios konnten wiederhergestellt werden. Nice. So. Zweites Minigame, Leute. Ist in Chem 04. Cam? Da, CAM 07 muss man nämlich hier klicken, hier klicken, hier klicken und hier klicken. Und dann kommen wir zu Mangels Quest. So, immer, ich, ich aus dem Spiel klicken dann hört er da die Musik aus. Kann ich jetzt nicht für meine Facecam hat hier. So, was wir machen müssen, ist aufpassen, denn hier läuft so ein kranker Irrer irgendwo rum. Da kommt jetzt gleich wahrscheinlich hier hin. Und was wir machen müssen, ist alle Teile sammeln. Da ist er. Für den dürfen uns auf gar keinen Fall treffen lassen gar kein Fall. So, wenn wir alle Teile haben, nicht natürlich, wieder mal nicht ins Exit gehen, sondern hier einfach rausspringen und dann, wiii, dann fliegen wir hier runter und dann müssen wir nach links. Hier ist so ein weinender Typ, so ein Riese. So und dann kann man hier nach oben. Wenn man jetzt nach links gehen würde, kann ich noch kurz zeigen. Das ist hier das Exit. Also falls man hier nichts hat, wenn man keine Balance eingesammelt hat vorher, dann sind hier keine Ballons. Sind einfach einfach der halbe schwarze hintergrund so ich lese mir gleich den chat vor ich will nur erstmal die ganzen minigames hier zeigen damit ich das ins video reinschneiden kann ist es gerade ein livestream so ganz vor sich rantasten und dann ist er da ein cake so was war beim ersten plaython falsch gemacht habe ich habe das video von corrupted gesehen allerdings hat er da ein minigame rausgeschnitten warum auch immer oder es gab es damals noch nicht ich weiß es nicht ich habe keine ahnung wer da jetzt schuld ist auf jeden Fall gibt es ein weiteres Minigame und zwar muss man nochmal zu Balloon Boy. Ja, man muss nochmal zu Balloon Boy, soweit ich weiß. Also zumindest stand das hier. Äh, hier. Ein ah, Moment. Die Webseite, auf der ich gerade bin, das ist dann auch in einem Video. Äh, hier, go back to Balloon Boys Minigame und Camera 8 all the balloons in dann jump off the box on the left side ja also wenn man jetzt hier noch mal balloon boys ähm, minigame macht alle ballons einsammelt und dann nach links geht soll etwas anderes passieren dann soll man da jemanden erwischen ja das keine ahnung hat corrupted in seinem video nicht gezeigt und ich habe das von Corrupted geguckt habe kein dings tutorial gesehen deshalb hier nach unten ja das hatte ich nicht die sind auf einfach, einfach so Ballons. So, das muss ich jetzt richtig machen, weil sonst darf ich alles neu machen. Also nicht, nur das Minigame. Aber trotzdem habe ich keinen Bock zu. So. Und hier finden wir die erste Seele. Denken wir einen Kuchen? Oh, das ist glücklich. Ja. Yeah. So, und jetzt müssen wir die zweite Nacht einfach ganz normal schaffen. So, können die Nacht bitte aufhören? Dankeschön, <lacht> gerade wo ich sage, please don't feel offended, yeah, es ja, geht ein paar Sachen ab in den Stream, fast, so, mini-game noch schnell machen, oh. hello Freddy, I want to die, yeah, <lacht> two best friends, dead on the ground, I'm not offended, okay, so, dritte Nacht. Da muss ich erstmal schauen. Was muss man da nochmal machen? Ah, ja, ja. Ja, ja, ich weiß schon. Okay. Äh, in der dritten Nacht muss man Cupcakes finden. Okay, 0,2 gibt es hier ein Cupcake. Ein Moment, ich muss ihn kurz weglocken. Das nervt mich gerade. Da gibt es hier in 0,3 ein Cupcake. Dort, an der Stelle. In 0,4 an dieser Stelle ein Cupcake. Und in 0,6 an dieser Stelle Cupcake. Und wir kommen zu... Chicas Party! Yeah! Gonna have a big party! So ich dachte erstmal, weil ich habe ein ja korruptes Video gesehen, der hatte gesagt, man muss äh, den Kindern ausweichen und alle Cupcakes sammeln. Aber was man eigentlich machen soll, ist egal, ob man die Cupcakes sammelt oder nicht, ich kann jetzt auch einsammeln, das ändert nichts. Was ich machen muss, ist die Kinder ignorieren, also ich muss das ganze Minigame ignorieren. Und hier hochspringen. Und dann habe ich es geschafft. Dann kommen hier zwei Ballons, mit denen komme ich dann nämlich hoch zum Kind. Und, das war's. Oder? Ich glaube, soweit ich weiß, war es das für diese Nacht. Um nochmal sicher zu gehen, gucke ich kurz auf der Website. Ja, das war's. Jetzt nochmal ganz normal die Nacht machen. Okay. Aber ja, ich denke, das macht Sinn. du da. Und wir haben's. Du, du, du. Ja, yeah. Chica wants to die, too. Okay. So, zurück in Nacht 3. Werden wir in die vierte Nacht reingehen. Ja. Und wenn wir dann hier in der Nacht sind, müden wir erstmal den Call. So, und wir rufen jetzt einen Freund von mir an. Wir rufen jetzt an, dass seine Nummer ist nämlich 3 9 5 2 4 8 Ja, das hat geklappt So, wenn wir das geschafft haben Dann kommen wir hier in Stage 01 Ja so und jetzt wird's jetzt wird's seltsam okay Wir sind wir spielen nämlich als ähm, Fredbear I guess Oder Spring Freddy Ich weiß es nicht Hier nehmen uns das Spring äh, Bonnie das ist die Vorversion von Springtrap, Trap, unser Gegner in diesem Spiel und das sind ein paar Kinder aber was wir machen wollen, ist das Spiel komplett verglitschen. Wir backsliden hier, wir machen hier einen Moonwalk. Äh dann fahren wir hier ganz weit runter. Ja, ja. Okay. Dann gehen wir nach rechts. Ja? Ne, hier nicht. Noch eins weiter rechts. Oder bin ich schon zu weit? Nee, hier ist richtig. Hier lang. Hier nach rüber springen. Nach links. Hier hoch. So, ungefähr hier, wo es Spring Bonnie steht. Nach oben springen. Ja, ungefähr hier so. Ja, dann wird man nach oben gepusht. Dann muss man hier nach oben springen. Genau. Und dann nochmal das gleiche machen. Also hier nochmal so hoch springen. Genau. So, also, jetzt haben wir es schon fast. Jetzt müssen wir hier lang. Und jetzt nach rechts rüber springen Wenn wir glaube ich wieder rockt, oder? Ach, wir, wir werden einfach zur Seite geschoben. Okay. So, und dann haben wir das ja auch geschafft. Yay! Nice. Und jetzt müssen wir die Nacht noch mal ganz normal durchspielen. So, wie immer. Okay. 5 am, come on guys, we can do this. Zu. Habe ich es geschafft? Ja. So, by the way, Leute, das steig doch hier in diesem ähm, in dem Video rein. Mit manchen Charakteren kann man nämlich hier in diesen Hallways gehen und dann hier zum Beispiel bei Foxy sieht man dann Shadow Bonnie rechts. Die wir ich noch mal sehen. Und manchmal dann sieht man auch den Code, den wir gerade eingegeben haben bei irgendeinem Minigame. Also lässt nicht komplett random der Code, sondern sieht man hier in einer der Minigames, wenn man hier nach unten geht. So. So, Foxy muss jetzt mitsterben. Dann sind sie alle tot. Okay. Nice. So, Guys. Ab in die letzte fünfte Nacht. Da werde ich jetzt wahrscheinlich etwas länger sein. Also, ich bin bisher noch gar nicht gestorben. In dem zweiten Durchlaufen durch das Spiel hier. Aber. So, Mute -Call. Was wir machen müssen, und zwar. Wenn man ganz genau hinschaut, ist hier eine Bonnie-Puppe, eine Shadow-Bonnie-Puppe. wenn man auf die auf einen bestimmten Pixel klickt, da, kommen wir wieder zurück zu Stage 01. So, und ich spiele als Shadow-Bonnie, wir man uns bewegen, dann seht ihr schon, dann sind wir verglitscht. Und wenn wir S drücken, dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, dann kommen wir in verschiedene Orte. Wir müssen zu Balloon-Boys-Orte, das ist schwer hier hinzukommen, weil das wird die ganze Zeit switchen. Und dann müssen wir hier runterspringen und dann... Oh Gott, jetzt habe ich, äh, jetzt richtig richtig. Okay, und dann müssen wir hier unten an so ein, hab ichs? Oh, ich habe das Spiel irgendwie verglitscht, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft. Da war dann auch so ein weines Kind und ja, manchmal verglitscht das halt so, wie man gerade gesehen hat. Kann ich es noch mal zeigen, das Minigame eigentlich oder? Okay, das jetzt nicht mehr noch mal. Das will ich kurz ausprobieren jetzt noch. Ich meine, ich habe ja jetzt noch Zeit, denke ich mal, oder? Ich kann es noch mal zeigen, okay. <lacht> äh, Da perfekt direkt hier bei Balloon Boy. Da muss man hier rausspringen. Und dann gibt es eine bestimmte Szene mit so einem weinenden Kind. Und das ist das letzte weinende Kind. Wir retten somit die Seelen. Moment, wo ist es? Ich weiß gar nicht, wo es ist. Ah, wir können endlich schweben, merke ich gerade. Das wusste ich gar nicht. Okay, anscheinend kann man das Kind nicht mehr finden, wenn man das, ähm, schon mal gemacht hat. Okay, wusste ich nicht. Egal. Ja, gehen wir zum Exit, lassen wir es. Ihr habt auf jeden Fall mehr oder weniger gesehen, was ich meine. Da bei diesem Hintergrund, der so ganz lila ist, da gibt es auf jeden Fall so ein, äh, so ein schwarzes Sprite von diesem weinenden Kind. So, wenn wir alle dann befreit haben, müssen wir hier in CAN 03 gehen und dann hier auf das Poster klicken. Dann kommen wir auf der besten Musik des Spiels und Happiest Day. Mit dieser Scheigei figur Ich dachte immer, es wäre ein Scheiger, dass wir hier sind. So. Ja, unsere besten Freunde auf der Party, den Krokodil. das. das. das, das ist ein Schwein? Ich weiß es nicht. Den den anderen viech Den Was auch immer und. Den anderen was auch immer. So, und hier sind die geretteten Seelen. Ja? Hier haben wir Freddy. ja haben wir Bonnie. Hier haben wir Chica. Und hier haben wir Foxy. Und jetzt. Habe ich es richtig? Ja, Golden Freddy. Und Das war die Puppet, die wir gespielt haben. Und jetzt sind alle befreit. Jetzt sind alle happy. Ding, ding. Da, da, da, da. Ja, und jetzt sind alle glücklich. Und jetzt müssen wir die fünfte Nacht noch schaffen, damit wir das gute Ending erreichen. Aber ansonsten haben wir jetzt alles geschafft. Ich muss noch die Nacht überstehen. Wenn ich jetzt nicht Nacht sterbe, ist es nicht schlimm. Es bleibt nämlich alles gespeichert in diesem Land. Oh komm! Alles drei Error. Guys, school is about to start. I have holidays, so no school for me the next weeks. Ey, Foxy ist immer noch so ein Arschloch. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen Foxy machen soll. Kennt ihr das auch, wenn ihr gerade ganz gechillt noch im Office seid? Ihr versucht gerade so einen Killer von euch wegzulocken und auf einmal seht ihr Füchse, die auf euch zuspringen. Und dann gehen ihr dann stirbt am Ende. Kennt ihr das auch? Ich kenne das auf jeden Fall. Das ist kein gutes Gefühl. Come on. Ich bin irgendwie viel besser im Spiel geworden, habe ich das Gefühl. Okay. Kein Fuchs, der mich kaputt machen will. Noch nicht. Was? Was denn? Okay, nichts. So, können wir die Nacht bitte beenden? Ja! Okay, Leute. Das Secret-Ending. Egal. <lacht> Leute, das Secret-geheime-Ending. Seid ihr bereit? Oh Gott, meine Haare. Tumme, da ist gerade ein wenig in mein Gesicht kommt Ich hab lange Haare, ich weiß. So, wir spinnen, das ist das weinende Kind. Oh no, all meine Freunde sind tot. Ich hoffe, denen geht's gut. Ich hoffe, die haben einen Keks bekommen. immerhin, So. Nun, drei. Nun, nun ist es Zeit, das Ganze hier zu beenden. Hau ab. Stirb. Und da haben wir es durch. Jetzt ist das Springtrap. So, und jetzt haben wir alle Geister gerettet. Geil. So, was mit Springtrap passiert, das erfahren wir, wenn wir die 6 Nacht durchmachen. Und so. Die Musik ist super. Ich liebe die Musik einfach in dem Spiel. Man sieht Golden Freddy nicht. Ich weiß nicht warum, aber normalerweise ist da Golden Freddy. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Aber ja! Ihr seht, die Seelen sind aus den Körpern. Aus... Ja, sind aus den Animatronics raus. Sie sind nun in Heaven. Namen da... Eiscreme. Keine Ahnung. Yeah. Das nicht super ist. Yeah. Yeah, yeah. Muss ich irgendwas machen? Muss ich irgendwie irgendwie mit draufklicken? Enter. Muss ich irgendwas machen? Oh, jetzt habe ich noch nicht Chat irgendwas aktiviert. Egal. Wie, wie, wie komme ich aus dem Menü raus? Ah, okay. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. So, ich habe hier den zweiten. Oh, das sieht man gar nicht. Sorry. Ja. Der zweite Stern. Den habe ich vorher schon gehabt, anscheinend. Also, no joke, ich hatte den vorher schon gesehen, als ich noch nicht durch hatte. Interessant auf jeden Fall. So, Leute, auf jeden Fall war es das mit dem vierten Video. Ich werde jetzt in den nächsten Folgen mehr machen. Und haben Sie sich die Extras geändert? Kann ich das jetzt schon zeigen? So, jetzt klein. Oh, hier die Minigames. Oh, man sieht gar nicht Einen moment hier unter minigames sieht man nämlich hier man kann ganz minigames noch mal spielen und zwar alle soweit ich weiß oder sind das alle ja ich glaube es sind alle minigames also ja wer bock hat der kann hier nochmal alle minigames spielen warum nicht Warum nicht ja